Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Wir machen heute eine besondere Sache und zwar Schlagschleuderstock werfen. Genau, das machen wir jetzt. Ich erkläre euch kurz, wie das geht, falls ihr es noch nicht wisst. Also die Hand, Hand hält man so und <lacht> ja, du wirst mich ab. die so und dann drückt man diese Hand nach unten und drückt die nach vorne, deswegen heißt es auch Schneiderstock. Okay, Maxi beginnt mit der ersten Runde. Los! Warte, ab hier Meter 80 hat Maxi den Ball geworfen. Ja, ich bin geil. Es beginnt Jan, ja mit der zweiten Runde Lass! wer schlägt mich. Also 13,50 Meter. Oh Mann, ey. Okay. Okay, Runde 2. Du hast wieder ein Passwort? Die schon immer. wieder teilen. Ey, das war doch ist abgeführt. Das ist dumm gemacht. Wenn du auch dagegen wirfst. Hier. 90. Also, okay, 11,90 Meter. Nur 11 Meter. 11,90 Meter. 90. Wieso, wie viel sind das? Fast. Hm. Okay, Jan macht jetzt zweite Runde. Los. Ah, fail. Lass. Lass. Da oben ist er gelandet. Da. 80, 12 M80. wieso war es bei dir nur 11? Ach ja, 11 M80. Machen okay, wir mal von vorne. Die letzte Runde. Und los. an ah, nee. was immer da 11 ,44 Meter 44 <lacht> <lacht> AHA Hilfe! Jan beginnt jetzt auch mit seiner letzten Runde JA MAN! Über den Ziel hinaus! Nein! Frau! <lacht> Über den Ziel hinaus! Du gewonnen, das weiß ich jetzt schon. 14,37 Meter. Fick dich. Das ist eh schon gewonnen. Das brauchen wir nicht mehr nachziehen. Das ist eindeutig. Schäle. Ja. Hallo, ich hoffe, okay. ja, hallo, ich, schon gesagt. ich hoffe, euch hat die neue Sport, Sportart gefallen und wenn ihr sie weiter sehen wollt oder wenn ihr andere Sportarten mit dem Stock sehen wollt, dann schreibt unter die Kommentare oder liked yes. dieses Video. Abonniert uns!